Also, wir spielen Age Sniper World War II, ja. Ich musste mich noch den Erfolg holen. Ich habe es mal angefangen zu spielen, um zu sehen, wie cool es ist. Und es ist richtig cool, Leute. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ähm Weil hier kann man einfach, glaube ich, gar nichts einstellen. Ja, sonst mache ich hier Audio. Ah, wie? Audio? Doch, hier. Guck mal, wie leise das eigentlich schon ist. Aber es bringt einfach nichts bei diesem Spiel, ja. So, wir spielen das Spiel. Man kann nichts einstellen. Und wir müssen äh, hier rumstehen Und einfach irgendwelche Figuren Totschießen Alter, ist das laut Warte mal So Grafikmäßig würde ich sagen super toll, ähm, die Game-Mechaniken sind einfach mega gut. Äh, dieser Drall, der da mit reingemacht wird und so, Bodyshot, es ist einfach, dieses Spiel ist ein Traum, Leute, ja. Äh, werde ich in meinen Trash-Gaming-Test auch mit, ähm, mit aufnehmen. Ach, guck mal, jetzt spielen sie alle. Ach, der hört auf zu reden, der spielt, dann spiele ich auch was. Ja, spielen sie alle, ist okay. Also auf jeden Fall das Spiel hier super gut, um äh, Snipen zu üben. Man hat ähm, gewisse, wie soll man sagen, ja, Argumente, ähm, ranzuzoomen und auch nah ranzugehen an diesen Charakter und auch, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, auch richtig treffen zu wollen. Ja, Also man wird für dieses Spiel so ein bisschen... Wie soll man sagen, man wird belohnt dafür, dass man wirklich versucht, gut zu treffen, ja. Äh, Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, es ist sehr abwechslungsreich. Ähm, man kann verschiedene Zonen treffen. Äh, das hat mich auch immer sehr, sehr ähm, ja, motiviert. Äh, die Musik ist passend. Ja, die Musik ist passend, denn wir sind hier in einem Kriegsszenario. Und ähm, die Animationen der Charaktere sind, äh, wie soll man es anders beschreiben, perfekt, ja. Es ist auch... Die Ragdoll-Animation ist ähm, übelst gut. Und auch die Cutscenes, Leute. Man sieht das Wesentliche, ja. Man sieht das Wesentliche. Ähm, die Körbchengröße kann ich nicht beurteilen. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, darf ich auch als Streamer gar nicht. Ähm, weil darum geht es in diesem Spiel nicht, Leute. Es geht in diesem Spiel darum, die Stellung zu halten. Und ähm, in, in, in jeder Frau etwas reinzustecken, ja, was sie tötet. Also Kugeln und so. Das war kein Ass-Shot, das war eher was anderes, aber, ähm... Ja, ich find's zwar ein bisschen komisch, dass die Ass-Shots sagen und so, aber gut, okay, ähm... Ja, auf jeden Fall muss man genug in die, in die, ähm, in die Figuren reinstecken, damit sie explodieren. Und, ähm, das Ragdoll-System, das gibt einem nochmal so einen Anreiz, wirklich gut zu treffen. Ja? Äh, wir haben jetzt 47 Kills, also ich habe 47, 48, ähm... Erfolge schon bekommen. Also, wenn ihr ein Spiel sucht, wo ihr schnell Erfolge bekommen wollt, ja, dann äh, spielt dieses Spiel. Ja, genau. Bei Hot Tube ist es auch so, dass das, ähm, das, äh, das Anprobieren der Bikinis im Vordergrund steht. Und bei diesem Spiel ist es auch wirklich so, dass das, ähm, das Snipern absolut im Vordergrund steht, ja. Und, ähm, oh, fuck. Diese, oh! Die habe ich letztes Mal auch vergessen, ja? Das wäre mein sicherer Tod gewesen. Aber durch meine ultra krassen Reflexe, die ich als, als Gamer so äh, angeeignet habe, konnte ich gerade noch dem Tod entfliehen. Ja. Und ich finde, ihr solltet mal bitte ähm, ein Emote ähm, im Chat rein spammen, was für euch, also was dieses Spiel für euch bedeutet, ja? Bitte mal kurz ein paar Emote spammen. Wie würdet ihr das Spiel bewerten? Ja? Weil ich kann nicht immer so viel lesen. Ähm... Macht einfach ein paar Emotes, dann weiß ich Bescheid, wie ihr dieses Spiel findet. Äh, Alexa! Kellerheizung aus. Mir ist warm genug. Oh Gott, Simon, hast du den ganzen. den ganzen Kniebeugen-Counter zerstört? Wie gut findet ihr dieses Spiel? Ja. <lacht> ja, Minchbaum, äh, Nase. Wieso denn Nase? Weil weil ich in die Nase treffen soll. Oder was meinst du? Oh, er kommt durch die... Nee, sie kommt durch die feindlichen Linien, aber... Eieieieiei. Oh, shit! Zwei Stück sind schon abgetaucht. Oh, das Flugzeug, Leute! Das Flugzeug wollte mir helfen. Das ist genau abgestürzt, um die hier aufzuhalten. Guck mal hier! Diese Wahnsinnsanimation auch. Mein Gott, zum Glück habe ich... Wie viel Geld habe ich für dieses Spiel bezahlt? Dieses Spiel erhöht... Also ich sag mal so. Die Animationen und die Grafik ist realistischer als bei Outriders. Ne? Das muss man einfach mal <lacht> muss man einfach mal sagen. Und es ist bugfreier als Outriders. ne? Also ich habe bis jetzt mein Inventar noch nicht verloren. Das ist auch sehr gut gemacht. Halt jemand mein Bock auf Rainbow Six. Frage ich in einem Stream nach... Micha! Kannst du nicht machen? Ja, aber zock mal ruhig, Bamboo Six, ja. Ich habe dafür... Ähm, ne, mir wurde das geschenkt, Sabrina. Ich habe dafür kein Geld ausgegeben, was wir äh, in äh, unsere Kinder investieren könnten. Auch die, habt ihr schon die Soundeffekte gehört? Also diese Sterbe-Sounds, die sind auch sehr realistisch gemacht. Ja, dann mach ruhig, Micha. Also okay. So, Micha, du hast Sonderrechte, ja. Du bist der Cousin von meiner Frau. Du hast Sonderrechte. Ich werde dich auch niemals bannen. Es sei denn, du machst irgendwas, wofür ich gesperrt werden könnte. Dann müsste ich dich bannen. Aber sonst werde ich dich niemals bannen. Du hast hier mit das Jackpack-Bannversprechen, ähm, ja. Headshot, Leute. Es werden immer mehr. Ich will mal gerne wissen, äh, warum die alle nur Bikini tragen. Hallo Carina, guck mal, das sind die Spielweise Spiele. Es ist so abwechslungsreich und super. Was war das denn für ein Awkward-Soom? Kann ich eigentlich auch so schießen? Wow! Guck mal! Jesus Brüstus wenn! Nicht Jesus Christus! Du musst sterben alle. Ich spiele Age sniper World War II. Age für Hentai. Nicht was Falsches denken, Leute. Ass Shot aus 70 Meter. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Nee, ich habe das geschenkt bekommen, das Spiel. Ich habe kein Geld dafür ausgegeben. Ich habe dafür kein Geld ausgegeben. Ich habe es von Ben geschenkt bekommen. Wir wissen ja, Ben ist Soldat. Und ähm, so üben die bei der Bundeswehr auch. Bei der Bundeswehr haben die nämlich einen Schießsimulator. Und ähm, das ist so gesehen, der hat das von der Bundeswehr geklaut, ähm, den Schießsimulator. Und das ist der originale Bundeswehr-Schießsimulator. Und so lernen die halt zu schießen für Af Afghanistan, wenn die deutsche überhaupt noch da ist. Ich weiß ja nicht, wo Deutschland gerade so abhängt im Ausland. Oder Türkei oder in Niederlande oder sowas. Ähm, und da üben die halt wirklich mit diesem System ungefähr mein Geld... Mein Gaming-PC ist ungefähr auf dem gleichen Stand äh, wie der Simulator. Wir schauen mal. Bruder. Wir schauen mal eben rein, ob ich alle. Nein, mir fehlen noch zwei Errungenschaften. Karima! Dankeschön! So, jetzt hat alles seine ich mach das gleich nochmal, ja? Äh, also, warte mal. Es geht ja aus dem ganzen Spiel raus. Ich will meine zwei letzten Errungenschaften noch holen. Was ist denn? Was ist nicht ganz so okay? Wie not enough points? Warte mal, 2830? Wie viel brauche ich denn? Hallo. Wie viel brauche ich denn? Wie viele Punkte brauche ich denn? Äh, pass auf, wir machen noch eine Runde, ja? Eine Runde. Guck mal, das Blut in den Augen auch. Wir machen noch eine Runde, Leute. Und äh, dann habe ich, glaube ich, meinen Erfolg geschafft, ja? Dann habe ich genug Punkte. So, wir gehen mal direkt richtig rein in die Olga. Wo sind sie denn? Hallo? Da hinten. supergeller Zoom auch. Man kann alles sehen. Geil. Alter, nicht das wirklich. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß, es ist ein Spiel halt, ne? Dead Ass Zoom. So. Also ich würde auf jeden Fall den letzten, äh, den letzten Erfolg noch haben. Und äh, da müssen wir halt noch ein bisschen, ein bisschen sagen wir mal, unsere Sniper-Skills hier ähm, erweitern. Wie würdet ihr meine Sniper-Skills denn? Wie würdet ihr die denn, ähm, ja, wie würdet ihr die bewerten auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist so World War II God-Sniper-like. Und 1 ist eher so, ja, mit der Wasserpistole oben aus dem Fenster schießen und äh, den eigenen Heizungskörper dann treffen. Wie würdet ihr meinen Sniper-Skill? Das sind wieder ein paar sehr lustige. Es gibt kein Minus 10. Weil habt ihr schon mal so einen Quickscope scope gesehen. Zwei von 10? Okay. Ihr wisst schon, 10 ist das Beste. Nicht 1 nicht oder 0 oder so, ne? Hier Quick-Scope, -Quick aller. Boah, dieser Detailgrad. No scope. No scope. 12. Eine 7. Ey, ich glaube, ich schieße so besser. Achso, okay. Ja, gut, dass ihr einfach alle meine, meine, ähm, meine Skala nicht wahrnehmt, ja. Toll. Shorts. Es ist wunderbar, oder? Dieses Spiel, es hat so einen Tiefgang. Also eine bessere Story als das letzte Call of Duty, oder? Olli, Alter! Bist du des Wahnsinns? 55 Euro T-Shirts? Bruder, geh lieber in meinen Get-Shirts-Shop, Alter. Nein, Quatsch. Also, Kuverti, wirklich richtig heiße nice T-Shirts, ja? Wirklich. Richtig gut. Hampi spielt Ark Park, Hampi spielt VR. Oh shit! Du Kerpe! Äh, darf man das sagen? Okay, darf ich kurz fragen, wenn ich 195 Kniebeugen auf hatte und 68 gemacht, wieso habe ich dann jetzt äh, so viele noch übrig? Shooter born in heaven, ich sag es euch. Hier auch wieder das Flugzeug on point, Leute. Der hat sich gedacht, ich schau mal ganz genau nach, ja. Der hat hier, die, die hat die Ollen auf dem Boden liegen gesehen, hat sich gedacht, ich gucke mal genau richtig nach, was da abgeht bei denen. Ja, guck mal hier. Er sucht den ganzen Boden nach Minen ab. Wie habe ich ihn jetzt verloren? So kann ich mir jetzt... Oh, fuck! Kann ich mir jetzt die letzte Karte holen? Ja, okay. Ja, ich vertraue euch ja. Jawoll! Das erste Spiel auf... Nee, ist das... Äh, nein, bitte nicht. Nein. <lacht> oh Gott, das wäre ein Mega-Fail. Ist es das, das erste Spiel, was ich auf 100% habe? Das ist nicht wahr, oder? hat das Spiel wirklich so lang gespielt, dass der 1,49 Millionen Punkte gemacht hat? Tom Thomas? <lacht> Thomas? Thomas? Thomas, hast du den achten Platz gemacht hier? Alter! Hast du hier Aim-Übungen gemacht für Rainbow Six oder was? Für wegen Gas oder so? Brudi, ich muss los! Thomas, Alter! Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja? Guck mal, ob wir hier noch irgendeinen finden. Kommunist in Jesus. Nee, äh. Kann man noch jemanden finden? Vielleicht finden wir hier den Prefan oder so. Äh, Prefan. Heißt ja nicht Prefan. Like Games Mann. Like, Stefan. Oh. Oh. Nee. Nee, also das ist schon echt. Ja, Thomas, sagen wir mal so. Erwischt. Ja, erwischt. Ich habe alle Errungenschaften freigeschaltet. 100%. Kann man irgendwo nachsehen, wie viel Errungenschaft man auf 100% hat? Weil, ähm, ich glaube, das ist echt mein erstes Spiel, was ich auf 100% habe, ja. Das wäre ein bisschen, wie soll man sagen, das wäre ein bisschen peinlich, kann man das hier... Perfekte Spiele. Oh, shit, nein! Es ist wirklich das einzige Spiel auf Steam, das ich perfekt durchgespielt habe auf 100%. No. <lacht> <lacht> könnt ihr könnt ja ruhig auch zwei oder drei Fails machen. <lacht> Nein. Boah, das wird für immer mein Profil drin sein, Leute. Irgendwann so, weißt du, es, pass auf, mein Real Talk, da ist meine Tochter irgendwann mal 12, 13, 14, ja. Fängt leider auch mit Fortnite 3 an, ja. Und dann geht die so auf meinen Steam-Account, weil wir Freunde sind, ja. Ich mag meine Kinder, wir sollen Best Friends sein und sowas. Dann geht die dann auf den Steam-Account, sieht dann, dass ich ein einziges Spiel auf 100% gespielt habe und das ist Age Sniper World War II. Ehre! Ehre genommen. Kann man. Gibt es ein Ehre Self Remove oder sowas? Ich habe den Ehre Self Remove Spell benutzt, oder? Ne? Fuck, das ist. <lacht> Scheiße. Das war mir gar nicht so bewusst. Uh. Für den Erfolg bekommst du jetzt aber auch noch was von mir online. Oh bitte kein, kein, kein, kein Restmüll, ja? Ich habe genug für die gelbe Tonne, ich habe genug Papiermüll, bitte kein Restmüll auch noch. Sag ja einfach, dass du eine Ressistische Darstellung im Zweiten Weltkrieg, sie weiß es ja nicht besser. <lacht> uh, okay, ja okay. Bis die Zwölf hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ah, oh, fuck ja. Yeah. Warte, also wie viel brauche ich hiervon, dass es ungefähr von der Liste verschwindet? Das ist ungefähr zweieinhalb Zentimeter hoch. Zweieinhalb Zentimeter, ja, 17,5. 17,5 Spiele muss ich spielen, also äh, 17,5 durch 2. 7. Äh, ähm, also 7 Spiele muss ich auf 100% schaffen, bis meine Tochter 12 ist, damit äh, Age Sniper World War 2 äh, da rausgeht. Fuck. Darauf erstmal einen Schluck Cola. 8,5... 8,5... Oh. Wie alle immer mit ihren Games angeben. Civ 6. Viel Spaß mit Civ 6 zocken. Ah! Ah! So, aber kann bitte einer von den anwesenden Streamern mal sagen, dass ich meinen Greenscreen perfekt eingestellt habe? Danke. Kein Steam, bevor sie 30 ist. Vorher, klar, kein Steam. Ja, ja, ist so. Ist so, die kann mittlerweile, also die spielt Minecraft richtig gut mittlerweile, Leute. Also ich glaube, die wird auch so ein Zocker-Girl. Und dann wird die auch irgendwann streamen. Und dann sagt die dann so, komm, lass mir Papa, bei Papa mal einen Steam-Account gucken. Und, <lacht> und dann sieht die das. Dann, dann sieht die, dann, dann sieht die das. Ja, da. Dann sieht die... Oh, Papa hat mal Age Sniper World War 2 gespielt. Was ist denn das? Was ist denn Age Sniper World War II? Oh, was ist denn das? Oha! Was ist denn das für ein Spiel, was der Pap Papa da gespielt hat? Naja. Dann können sie bei Rainbow Six spielen, genau. Lieber ein Soccer Girl als ein Ge Hallo? Hallo. So Leute, wir haben Game Nummer 1 wir geschafft, ja. Ich würde jetzt noch das andere Drecksspiel äh, das andere Spiel äh, Trash Game nehmen, ja? Ähm also wir haben geschafft, Age Sniper World War II, ähm, haben wir im Trash-Test gehabt. Ich sag mal, es ist absolut für die Tonne, Leute. Es ist absolut einfach für die Tonne. Der Sound ist scheiße, die Animationen sind scheiße, die Alten sind scheiße, das, das Snipern ist scheiße, der Drall sieht ganz cool aus, ja. Also sonst ist alles scheiße an dem Spiel irgendwie. Man kann nichts einstellen, man kann sich drei Eulen angucken da in den Gallery. Es ist einfach Dreck. Ja, es ist einfach eine 1 von 10 oder 0 von 10, Leute. Es ist kacke und damit ist der Trash-Game-Test für H-Sniper World War II abgeschlossen. Endgültig. Dreck. Ja, so.